ja, unsere Musik immer da ja und jetzt hier Radiant ja. und äh, na Einheitskreis was zum Beispiel ist ein Einheitskreis ein Einheitskreis ist ein Kreis dessen Mittelpunkt am Anfang des Koordinatensystems ist, das ist die x-Achse, die y-Achse da ist der Anfang und das ist der Mittelpunkt auch des Kreises der ist ein Einheitskreis, weil sein Radius halt 1 ist ja, und der Winkel wird hier gemessen, man fängt jetzt hier von der X-Achse an und misst man in diese Richtung, ja, positive Richtung des Winkelmessens, Uhrzeige sehen, also 60 Grad ist von hier bis da, zum Beispiel ungefähr, ein bisschen weniger als was hier gezeigt ist, gut, da, also durch die Koordinaten wird der Einheitskreis in vier gleiche Teile geteilt und man misst genau wie der Winkel, ja, Erste Quadrant, zweites Quadrant, drittes und viertes. 0 bis 90, erstes, 90 bis 180, zweites, 180 bis 370, drittes, 270 plus 300 bis 360 oder 0, viertes Quadrant. Im Einheitskreis wird der Sinus auf der y-Achse gemessen. Ja, wie wir hier sehen können, also Sinus ist als Gegenkathete durch Ankathete, Definiert, ja, die Gegenkathete jetzt hier ist genauso viel, das ist ein Rechteck da, ja kann man sehen. ja Also die Gegenkathete des Winkels, also diese hier, ist genauso viel wie äh, die, der Punkt hier, also die Projektion des Punktes auf der Y-Achse. ja Also die Koordinate Y-Koordinate dieses Punktes. ja und das ist hier 1, weil die äh, Hypotenuse halt, also äh, das ist genauso viel Sinus, Theta, weil äh, die Hypotenuse gleich 1 ist. Also Groß, äh, Sinus wird als G äh, Gegenkathete durch Hypotenuse äh, äh, definiert. Und da dieser Teil jetzt hier 1 ist, ist das halt hier genauso viel wie dieser Teil da. Gut, und ja, weil jetzt hier alle diese Winkel hier, ja, auf der oberen Seite, äh, sich auf der anderen Seite befindet, wo die Y-Koordinate von allen Punkten hier positiv ist, bedeutet von 0 bis 180 ist der Sinus positiv. Von 180 bis 360 ja, ist der Sinus negativ. Okay? Gut, entsprechend wird der Cosinus im, äh, auf der äh, x-Achse äh, gemessen. Das ist jetzt hier dieser Teil da zum Beispiel, ja. Und das ist auf der, die äh, x-Koordinate, ist genauso viel wie die Ankathete. Nein, nehmen wir lieber diesen Teil hier jetzt hier. Da ist die Ankathete, ja, ist sowieso, das ist genau die x-Achse. Der Teil auf der x-Achse. Und weil die Hypotenuse 1 ist, ist das jetzt hier das Cosinus des Winkels. Das bedeutet jetzt hier in diesem Fall äh, alles die x-Achse in diesem Teil jetzt hier positiv, alles hier liegt von Winkel aus, ist positiv. Also von 0 bis 90 und von 270 bis 360 ist positiv. Der Tangens ist auch als Verhältnis von Sinus und Cosinus definiert. Also gegen Kathete durch Ankathete oder Sinus durch Cosinus. Ja? Und das bedeutet, wo beide positiv oder beide negativ ist, da ist der Tangens doch äh, positiv. Und wo das eine positiv und das andere negativ ist, da ist der Tangens negativ. Also hier ist Cosinus. Also x-Achse positiv und Sinus auch positiv. Da wird die Ta der Tangens auch positiv sein. In diesem Teil hier ist der Cosinus hier negativ und der Sinus auch negativ. Also der Tangens wird auch, dann nicht auch, sondern, sondern doch positiv sein. Minus durch Minus Plus. Und in diesen zwei Teilen, jetzt hier ist eines von beiden. Äh, negativ und das andere doch positiv, das bedeutet hier, Sinus und Cosinus, ja, das bedeutet hier und hier, negativ. Äh, es gibt am Einheitskreis einige besondere Punkte und die können wir jetzt hier sehen. Ja? Und das ist zum Beispiel, wenn wir 30 Grad haben, ja? 30 Grad, in diesem Fall, wo habe ich das? Danke Serlo für das Bild, Serlo. Ja, organisation also ist auch eine sehr gute seite für mathematik Serlo äh, jetzt wenn wir jetzt diesen den ersten quadrat hier nehmen ja, wir sehen jetzt hier wenn wir hier jetzt 60 grad haben ja, dann ist das hier 1 das hier 1 und das ist auch genauso viel 1 ja. wir haben ein gleichseitiges Dreieck wenn wir jetzt hier diese Strecke nehmen, ja, die teilt den Winkel da oben genau in zwei Teilen. Ja, das bedeutet, dass jetzt hier, der teilt auch die Seite hier unten in zwei Teile. Also dieser Teil hier, das orangene, ist die Hälfte der Hypotenuse, die 1 ist. Ja. Das bedeutet hier, dass Cosinus, das ist auf der x-Achse, das wird ein halbes sein. Ja. Cosinus ein halbes. Und wie man so auch mit Hilfe von Satz von Pythagoras äh, berechnen kann, ist äh, Sinus, äh, Cosinus ist ein halbes, und dann ist Sinus äh, Wurzel 3 halbes. Genau. Bei 30 Grad, ne Cosinus ist hier von 60 Grad, ist ein halbes, ja. Gut. Äh ja, das hat mich verwirrt, weil es hier doch umgekehrt geschrieben ist. Wie auch immer. Und, also, äh, bei 30 ist der Cosinus Wurzel 3 halbes und der Sinus halt 1 halbes, das ist hier in diesem Bild äh, umgekehrt geschrieben, aber egal. Ähm, hier Jetzt ein anderes wichtiges, ein anderer wichtiger Punkt ist, wenn wir jetzt hier 45 Grad haben, hier, und wenn wir hier 50, 45 Grad haben, äh, das bedeutet, wenn wir hier das Dreieck benutzen, ja, die Projektion, dann wird auch ähm, die, der andere Winkel auf der anderen Seite 45 Grad zusammen 180 sind und die eine Winkel da unten 90. Das bedeutet dann, man kann mit Hilfe des Satzes von Pythagoras zeigen, wo zum Beispiel habe ich das wieder hier? Ja? Äh, in diesem Fall werden beide Seiten gleich sein: a plus a, also 1 plus 1 Quadrat und dann wird die Wurzel halt Wurzel 2 sein ähm, oh Gott, Entschuldigung Wurzel 2 halbes wird also das Ergebnis sein für Sinus und Cosinus gut also und diese Zahlen könnte man so vielleicht auch auswendig lernen aber ist halt nicht so notwendig ja? also wie man die Beweise für diese extra kann, kann ich auch in, vielleicht in einem anderen Video jetzt zeigen, das reicht in diesem Video nicht aus. Was hier sehr wichtig ist, Sinus und Cosinus nehmen Werte im Intervall zwischen minus 1 und 1. Ja? Man sieht ja auch im Einheitskreis, der äh, Punkt geht nicht weiter oben von 1 oder nicht weiter unter von minus 1. Also Sinus und Cosinus sind zwischen minus 1 und 1. Es gibt keinen Wiege, Winkel im Bereich der reellen Zahlen mit der Sinus. Und allerdings, was ist jetzt noch hier äh, wichtig? Da steht einiges schon. Ja, nee. Sinus und cosinus Gut. Und was noch wichtig ist, nach einer ganzen Drehung haben wir 360 Grad, Ja. 360 Grad und dann addieren wir den Winkel. Also wir können auch einen Winkel von 390 Grad haben. Also 360 plus 30. Ja? Und dann ist genau wieder der Sinus 1 äh, halbes und der Kosinus wurzel 3 halber. Hm? Und man kann auch zwei Drehungen, Drehungen und irgendwas noch dazu machen und so weiter und so fort. Das bedeutet, nach mehreren Drehungen haben wir eh grundsätzlich den gleichen Winkel. Die gleiche Sinus und Cosinus letztendlich. Ja? Das ist eine Funktion, die sich wiederholt. Ja, eine trigonometrische Funktion. Gut, danke sehr. Das war es jetzt mit Einheitskreis. Bis zum nächsten Video.